Also, wenn du Stress hast, echt absolut kein Ding. Wir sind von der Sarafo TV und wir sind dafür da, den Leuten einen schönen Tag zu machen. Entschuldigung, kannst du mir mal den Ball zuwerfen? Warum? Ich will mal versuchen, ob ich den treffe. Hallo. Ich wollte ihnen nur sagen, dass sie richtig wichtige und gute Arbeit machen. Und dass ich dafür dankbar bin. Das vielleicht nicht jeden Tag, deswegen... Danke! Danke für die Arbeit! Ah! Danke! Richtig cool! Dankeschön! Schönen Tag noch! Habt wir sicher mitgekriegt, dass Frank-Videos in der letzten Zeit auf YouTube immer extremer geworden sind. Die Leute mussten immer noch eine Schippe drauflegen, um noch relevant zu sein. Also ich muss sagen, das passt mir so gar nicht. Oh, Daniel, kannst du ich bitte hier mal weggehen? Ich kann hier sonst nicht gut sitzen. Denke, das ist mein Schuh. Meine Fresse. Das heißt, die meisten internationalen prankvideos sind entweder übertrieben asoziale Aktionen oder halt auch einfach nur Fake. Wie unter anderem das Coming-out-Video von Sam Pepper neulich sehr gut bewiesen hat. Deswegen dachten wir uns, warum machen wir nicht einfach mal genau das Gegenteil und sind einfach cool mit den Leuten und nett zu ihnen. Hallo, ich wollte nur mal sagen, dass Sie gute und wichtige Arbeit machen und dass ich dafür sehr dankbar bin. Auf Dank. Bitte schön. Oh, Dankeschön. Ey, Entschuldigung, ich könnt ihr mir vielleicht mal helfen. Würdet ihr sagen, dass ein schönes Mädchen einen Strauß Blumen verdient hätte? Zum Nur zum Valentinstag, ja. oh. nicht einfach mal so. Kommt sich ihren Charakter an. Schön okay. vom Charakter oh. Ich denke doch. Ja, das Dann hat seine Blume verdient. Ja. Okay, gut zu wissen, danke schön. schön. Oh danke schön. Schönen Tag noch. Ja. Ey, wenn ihr Stress habt, ist absolut kein Problem. Wir sind von der Strafe TV und wir machen euch einen schönen ja. Tag, wenn ihr Bock habt. Na, hallo. Wir sitzen aus, weil den einen Kaffee habt ein Tapuzino eigentlich nicht Eine Sonnenbrille. Eine Sonnenbrille. Ja, ja. So. Ich brauche die mal ganz kurz. Bitte schön. Wunderbar. Sieht, sieht auch aus aus aus gut aus, aus, ja. Also cool, wenn ihr bescheiden seid. Vielleicht können wir, können wir euch ja sonst anders den Tag besuchen. Nehmen. Maggie macht einen Rat für euch. Oh, what it Er ja, malt euch jetzt noch ein schnelles Bild. Ja. Okay. Was man macht. White Stripes? Alter, White Stripes. beste oh, ja. Band, du kriegst so einen Pausecheck von mir. Ohne Spaß. Mal die White Stripes. Egal, wie die aussehen. Er gib mir mal ein Bild. Ja, wir haben beide schwarze Haare. Okay. Lang. Ja. Okay. So. Ja, also es muss halt einer von euch sich aufhängen, aber ihr erwartet das nicht zu so viel. Muss einer von ja. euch muss sich jetzt ja. aufhängen. Also wir haben uns entschlossen, dass Davis jetzt auch mal eine gute Tat vollbringt. Und wir haben aber festgestellt, dass er hier keinen guten Spot hat, um die Tonaufnahme da reinzumachen, so wie ich. Deswegen zieht er mein Hemd jetzt drüber an und dann schicken wir eben los und sagen ihm, was er sagen Sehr geil. Ich geh hin zu dem, zu dem Mädel, zu dem ersten auf der Bank. Hey, hallo du. Hey, hallo du. Ich wollte dir nur hey, hallo, sagen, dass du echt niedlich aussiehst. Ich wollte dir mal echt sagen, dass du niedlich aussiehst. Habe ich, <lacht> Hab ich gerade so bemerkt. Danke, dass du da bist. Ich finde das echt <lacht> klasse, dass ich so Leute wie dich in der Stadt treffe. Ich finde es echt klasse, dass ich so Leute wie dich in der Stadt treffe. <lacht> High five. Dankeschön. High five. High five. Oh, warte, mach mal, noch, mach mal, noch, mach noch mal. Da sind gerade Leute durchs Bild gelaufen. Noch Sag mal. Mir das. Noch mal auf das, Danke, dass Leute durchs Bild gelaufen sind. Cool. Wir müssen noch ein, ein letztes High-Five noch, damit es kann, zu sehen ist. Können wir noch ein High-Five? So? Noch ein letztes? Das können wir auch machen, dann ist das Danke. Danke. Und hab noch einen ganz schönen Tag. Danke. Hab noch einen ganz schönen Tag. Danke, High wünsch Ich wünsche dir auch. Dreh, dreh dich im Kreis und sag Katsching. Ja. Katschen. <lacht> Was ist das, du? Ich schau mal zur Lehrerin. Pass sie auf die Schulter und sagt, sie machen das wirklich gut. Sie machen das wirklich gut. Ich, und jetzt sagst du, ich, sag, ich gehe jetzt und dann machst du Moonwalk nach hinten. Ich gehe jetzt, okay? <lacht> und dann setze ich auf den Boden. Und sag ich geh jetzt. Ich geh jetzt. Und dann machst du die Krabbe nach hinten weg. Setz dich auf den Boden. Hä? Hey, setz dich auf den Boden. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ich geh auf der Kommunikationsprogramm. <lacht> Seit fünf Monaten endlich mal wieder ein neues Video machen. Wa? Das war jetzt mal ein bisschen was anderes. Aber keine Sorge, wir machen natürlich weiterhin wie gewohnt Pranks und Real Life-Videos, wie ihr sie von uns kennt. Aber das muss einfach mal gesagt werden. auch teilweise der Grund, warum es jetzt eine Weile lang nichts gab, weil das jetzt alles in hat. Es gab auch noch ein paar andere kleine private Problemchen, aber die müssen jetzt nicht genauer ausgeführt werden, weil sonst endet der Kanal hier noch wie Overboard Humor oder so muss halt nicht sein. Aber theoretisch ist der Plan, dass ich mich jetzt erstmal ab von der Sonne blenden lasse, während ich hier lang fahre und dass es dann in den nächsten drei, vier Wochen theoretisch wieder groß losgeht. Also es kann noch mal kurz dauern, aber ab dann, wenn es wieder losgeht, müsste es theoretisch volles Rohr zur Sache gehen. Mal sehen. Da kann natürlich immer noch was dazwischen kommen, aber das ist der Plan. Vielleicht noch mit, mit, mit ein, zwei Veränderungen oder so, aber es wird auf jeden Fall weitergehen. Und auf jeden Fall ein richtig fettes Danke an alle von euch, die uns auch über so eine Durststrecke die Treue halten und immer wieder vorbeischauen. Das ist super sweet. In dem Sinne, bis zum nächsten Video, wa? Tschüss! I bist du so krass? Komm doch mal klar, das war doch nur Spaß. Es gewinnt nur, wer was wagt. Prankster gehen heute auf. Und nehmen Sie jetzt auch den Ton hier auf? Der ist hier, ja. <lacht> Willst du erst reinsprechen? Hallo. <lacht> <lacht>